fossilen Brennstoffe im Boden. Wir sind solidarisch mit allen Menschen. Und dann wird die Selbstführer der Deutschen Bank. Die Seit gestern wird der Hambacher Forst die Besetzung geäußert. So eine Aktion kann jeder machen. Bankfilialen gibt es überall, auch in kleineren Städten. Man braucht nur ungefähr zehn Leute oder so. Und ja, besprecht euch gut und macht's einfach.